Das ist bei Leuten wie mir, bei so einem Faltenwauzi wie mir, musste hinten so die Stellschraube nachstellen, damit die Falten also, sich wieder wegziehen. So. Genau. Ah, da bin ich wieder. Haben sie sich liften lassen? Nein, ich habe einen <lacht> Stellschraubenschlüssel. <lacht> DRW verstehe dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur äh, neuen Ausgabe, zur neuen Folge DAW-Versteher, der Recording-Blog-Podcast. Hier für Natürlich. alle, die uns bei YouTube zuschauen, <lacht> auf meiner Brust zu so finden, für alle, die uns zuhören, die müsst ihr müsst es einfach glauben. Genau, die lebendige Litfa-Säule von äh, Münster. Ich begrüße ihn ganz herzlich hier äh, bei mir im Studio, im schönen Storia-Mastering-Studio, begrüße ich den lieben Jonas. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass ich endlich wieder in den Räumlichkeiten einer echten Legende sein darf. Denn <lacht> Björn Schlüter ist ja mittlerweile so, das ist es gibt ja so Sachen, da merkt man sich so Zusammenhänge irgendwie. Und wenn man zum Beispiel Tempo sagt, dann denkt man ja normalerweise an Taschentücher zum Beispiel. Also jetzt nicht an schnell laufende Läufer, sondern an, an Taschentücher oder, oder Ariel ist ein Waschmittel oder sonst was irgendwie. Und bei Björn Schlüter denkt man mittlerweile auch, das ist quasi synonym für gutes Mastering, für gute Unterhaltung. Deswegen freue ich mich heute wieder hier sein zu dürfen im schönen Storia Mastering Studio im legendären Holdweg oh, bei Björn, Björn the Legend Schlüter. Hey, hey, hey. Also ich weiß noch nicht, was du verbrochen hast oder was, welchen, welches Attentat du noch auf mich vorhast heute. Irgendwas muss irgendwas irgendwas gut passieren, ja, ja, also das, ich muss mal drüber nachdenken, ich, hast du mir irgendwas versprochen, woran du dich nicht gehalten hast oder oh so? Gott. Ich bin auf jeden Fall nicht in deinen Gefilden gewildert, sagen wir mal so. Äh, obwohl, letztendlich sind wir ja beide in den gleichen Gefilden. Wie Und du hast Quarkbällchen mitgebracht. Und ich, hab Quark, ich habe mich wieder mal mit Quarkbällchen bei dir eingeschleimt, ja. dafür revanchierst du dich mit fantastischem Kaffee hier. Aber äh, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht in Vorbereitung dieses Podcastes, ja, verständlich. dass du viel zu tun hast. Ah, absolut. Das, total ist, doch genial. das ist doch total schön. Hast du mehr im Mastering-Bereich zu tun oder hast du mehr als musikalischer Leiter von deinen Orchestern zu tun oder ist es im Moment die <lacht> Milan? Ja, also ich sag mal, diese Zeit jetzt, in der wir uns ja befinden, ne, tatsächlich, apropos, äh, schöner erster Advent, ne, für alle, die uns äh, hören. Oh und ja, das erste erste ist der erste Advent. Ja, genau. Äh, genau. Äh, und diese Zeit ist nicht natürlich mal Dezember. <lacht> ja, genau. Diese Zeit ist natürlich gerade dann so im, in diesem ganzen Musik... Besonders Orchesterbereich natürlich super voll und super beliebt. Und das viele stimmt, aber du, du, du hast dich ja jetzt nicht so standardmäßig hin. nur in, in unterkühlten, nicht geheizten Kirchen rum. Nee, tatsächlich äh, werde ich das nur einmal tun, nämlich mhm. nächstes Wochenende. <lacht> äh, aber danach werde ich mich in beheizten Stadthallen und sowas aufhalten. Ja, äh, da freue Frage, ich mich. Was besser ist. <lacht> ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf beides natürlich. Ja. Auch auf die kalte Kirche. Ist nämlich eine sehr schöne Kirche, in der ich spielen werde. Für alle, die uns zuhören, aus dem Süden, in der Klosterkirche in Brun Brombach, der in ich, Brombach? Brombach, das ist bei, äh, grob bei Würzburg, Wertheim, irgendwo da unten in der Ecke. Okay, klingt spannend. Äh, habe ich die Ehre, am kommenden Sonntag, also am zweiten Advent, ein äh, Konzert in einer Kirche äh, spielen zu dürfen. Mhm. Aber ähm, genau, also viel zu tun, was Orchester und sowas angeht, auf jeden Fall. Ähm, aber momentan auch sehr, sehr viel zu tun im Produktionsbereich, also im Mastering-Bereich für mich. Ähm, das klingt jetzt halt so, als wenn das sonst nicht der Fall wäre. Das, das, das ist einfach jetzt noch mehr. Genau, sonst sitze ich hier immer und warte, dass endlich mal einer anruft. Ja, nee, natürlich nicht. Aber momentan ist wirklich super, super viel. Tatsächlich kamen jetzt auch noch ein paar spontane Sachen rein. Das finde ich... Surprise gegen Ende äh, des Jahres. Ne? Genau. Äh, äh, Mensch, wir haben doch dann noch so einen Weihnachtssong. Der <lacht> müsste hier dann mal... Eventuell veröffentlicht werden. Wann ist hier nochmal dieses Weihnachten? 24. Genau. Dezember? Ach, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Genau. <lacht> das ist, äh, ja wie das immer so ist. Aber daraus haben sich jetzt äh, auch interessante neue Connections für mich sozusagen mhm. ergeben. Ist auch immer spannend. Ne? Networking. Also, Genau, ich liebe natürlich irgendwie meine Stammkunden, für die ich irgendwie jetzt schon äh, jahrelang arbeite, das macht super viel Spaß, aber gerade wenn man dann auch mal so neue Leute kennenlernt, ähm, die als Produzenten in vielleicht mal so ein bisschen anderen Bereichen dann auch wieder unterwegs sind mhm. oder aus einem anderen Land kommen, ja, ich habe jetzt ja. äh, für einen Produzenten aus Italien äh, einiges gemacht zum Beispiel, das ist dann ganz spannend, ähm, äh, irgendwie ja, dann wieder so die die Art und Weise, wie er Musik interpretiert, wie Musik gemischt wird. Und dann hat ja auch jeder, und das ist ja für mich dann das große Ding, jeder hat ja einen anderen äh, Wunsch vom Mastering so ein bisschen, ne? Ja. Äh, oder oder eine andere Idee, was passiert jetzt eigentlich noch? Der eine sagt der Mix, der klingt ja, äh, das Master klingt ja genau wie der Mix, wo ich immer denke, ja. gut, oder? Ist Ein äh? Kompliment für dich ist selber. Ist doch super, ne? ne? <lacht> äh, ja, ich hatte jetzt aber gedacht, nee, wo ich, deswegen, also ist immer so ein bisschen schwierig, ja. äh, da die Balance zu halten, weil der eine eine andere Erwartungshaltung hat wie der andere. Oh, welche Erwartungshaltung könnt ähm, ihr denn haben, dass wir den Song nochmal komplett verbieten? Natürlich, alles, alles reparieren, zehn Instanzen, äh, Isotope Master, Rebalance <lacht> drauf. Repair Assistant habe ich jetzt kennengelernt, Oha. sehr spannend. Hast du schon das neue RX eigentlich? Ja, ich tatsächlich im Black Friday Deal zugeschlagen und ich habe das RX 9 auf RX 10 abgedatet. Ich hatte mir vorher schon die Demo besorgt, ja. die hatte ich dann auch schon in einer Produktion benutzt, um mal herauszufinden, ob ich das überhaupt brauchen kann. Und erfreulicherweise durfte ich das dann auch 30 Tage kostenlos benutzen. Das ist ja heute auch der krasse Podcast nach Black Friday. ne? Ja, die, das, das. das wir, ja, wir sind ja im Cyber Weekend, wie man so schön sagt. Hm. Ne? Es geht ja noch bis Cyber Monday. Ach so. Und ja, ja, das ist also lange mache ich auch Black November. Ja, ja, und der Nachschwinger geht ja dann quasi bis mindestens bis Nikolaus. Aye, ja, aye. Und dann wundern sich die Einzelhändler immer, warum sie im Weihnachtsgeschäft nichts umgesetzt haben. Ja, klar, weil sie vorher alles im Black Friday rausgehauen haben. Aber unabhängig yeah. davon, ich bin tatsächlich da auf X10 umgestiegen und cool. habe dann jetzt aber eine Aufnahme gehabt, tatsächlich, die nicht gelungen war. war eine On-Location-Produktion mhm. und äh, mit Headsets, die wir hier auch aufhaben und die waren einfach ein bisschen zu nah am Mund dran. Und dann haben die extrem, ja, also das, ich habe eine Übersteuerung gesehen, aber es war, also ich habe mir die Wellenform angeguckt und die war auch irgendwie kaputt und übersteuert, aber es war eben nicht digitales Clipping. Ich weiß nicht, was das für Clipping war, ob das in der Kapsel direkt drin war oder der Preamp-Übersteuerung, keine Ahnung, es war auf jeden Fall nicht, es war nicht leicht rauszukriegen. Dann waren mhm. Atemgeräusche, aber nicht eben nur Atmen, sondern richtig Pusten drin mhm. und Plosivlaute und Sachwatt war, also war die Kapsel Klick. halb im Mund. Ja, so ungefähr, <lacht> gefühlt. Da, wo sie auf jeden Fall, da, wo sie bei Michael Jackson immer war, hier vorne direkt <lacht> vor dem Mund, ja. ist aber bei einer Kugel wie dem dpa jetzt nicht der richtige ja, Ort. Stimmt, ja. Die gehört hier an die Seite, an die Wange. Und äh, ja, da habe ich dann da tatsächlich ähm, erst so einzelne Sachen ausprobiert und habe dann oben rechts in der Ecke Repair Assistant gelesen. Mhm. Äh, okay, alles klar. Dann habe ich da drauf geklickt, es war eine Podcast Produktion und dann hat er erst mal gerechnet. Mit dem Kaffee trinken gegangen, <lacht> auch noch was anderes gemacht irgendwie. Dann hat der Stumpf irgendwie über eine Stunde gerechnet, bis der herausgekriegt hat, was da alles am Bach war. Also klar, kann ja auch sein, dass mein Rechner so lahm ist, aber der hat wirklich lange gerechnet. Für wie viel also wie viel Zeit war das? Also die Aufnahme? Äh, 80 wie lang? Minuten. Also 80 Minuten und er hat 60 Minuten ungefähr gerechnet. Ja ja, also schon so nahezu eins 1 zu eins. 1. Dann habe ja. ich das da reingerechnet, äh, habe das dann verworfen, habe es dann von Hand gemacht. Ja, Schön. <lacht> Ja, es ist mittlerweile, wenn du so eine misslungene Aufnahme hast, gerade im Bereich Podcast, also jetzt nicht unsere Aufnahmen, sondern generell wenn du andere Podcasts mischt, das sind halt keine Aufnahmeprofis, da kann halt immer was schief gehen. Und ich stelle fest, dass bei mir beim Mix von Podcasts die meiste Zeit eigentlich dass ich die mit RX verbringe, mhm. um die Aufnahmen einigermaßen hinzukriegen. Entweder Räume rauszurechnen, Schmatzer mache ich on the fly, das ist direkt im Kanalzug, aber äh, Geräusche rausrechnen irgendwie. Dann war es in diesem Fall jetzt noch so, dass, äh, dass da auch noch äh, Umgebungsgeräusche dabei waren, die ich weniger haben wollte und so weiter, weil die Sprache einfach, das Verhältnis zwischen Sprache und Umgebungsgeräusche war schon nicht mehr adäquat. Und da ist RX natürlich mittlerweile in Version 10. Also Bombe! Ich habe noch nicht geupdatet äh, bisher, aber ähm, ich werde es vermutlich... Ähm schon getan haben, wenn Sie, liebe Zuschauer <lacht> und Hörerinnen, wenn, wenn Sie das sehen und hören, dann habe ich wahrscheinlich das Update schon gemacht, ja. ähm, genau, aber auch, ähm, ja, lohnt sich definitiv. Ich habe vor kurzem mal eine Funktion zum ersten Mal benutzt, tatsächlich bei mhm. AX. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, äh, quasi über, über Auslöschung äh, Sachen aus dem Audio rauszurechnen. In dem Fall ging es um einen Klick. Ja. Der Klick war äh, über einen Kopfhörer Puh, an einem ja. äh, ähm, Pianist oder, oder, ja doch, genau, war ein akustisches Klavier ganz normal. Mhm, der saß halt da dran und der Klick war halt sehr laut und das Klavier war... Ganz soft, ganz leise gespielt. Okay. Ja? Wahrscheinlich noch so ein Kopfhörer aufgehabt. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Klingt fast so, ja. Aber auf jeden Fall ganz, ganz leises Klavier, auch nicht mit viel Pegel aufgenommen. Hm. Und dann im Master ist es dann richtig hochgekommen, weil es eben für eine, ähm, für eine Installation ist, dieser Sound, hm. also für eine, für eine Outdoor-Installation. Also Installation. dann hat er die wahrscheinlich auf ein, auf ein fertiges Video gespielt, oder warum musste er mit Klick arbeiten? Ja, quasi, genau. Ah, ja, okay. Es ging um Timecode hm. irgendwie. Ja. Ähm, und dann habe ich es tatsächlich, habe ich von ihm mir den äh, Klick angefordert, ähm, als audiodateien mhm. und die konnte ich dann bei RX reinladen und er hat dann genau, also da musste man wirklich nur so ein ganz kleines bisschen Threshold oder was da heißt oder Range oder so ein ja. bisschen machen. und cool. äh, Also da ging es wirklich nur um das Intro, nachher kam dann Schlagzeug dazu und so, Streicher, da war das weg. Das, ja, ja, genau. Aber so die ersten, ähm, ja waren so acht Takte oder so, ähm, da waren wirklich nur so... <lacht> war, ja, das war Dick ein bisschen umfassend. dog, dog, dog, Genau. Yeah. dog. <lacht> und das dann auf dieses wunderschöne akustische Piano. Oh, ach, wie schade, ja. Wie schade. Ja, aber dass es da so Tools gibt und wie gesagt, die RX-Suite, wir Lasse. sprechen ja jedes Meter darüber. Version 10, ich hätte nicht gedacht, dass die Version 10 nochmal so viel besser performt als Version 9, wobei Hä? Version 9 im Vergleich zu 8 und 7 und 6 schon okay war irgendwie. Aber zwischen 9 und 8, Nee, stopp mal. 9 und 7 hatte ich, ich hatte 8 habe ich ausgelassen. Ja. Ich fand zwischen 9 und 7 war der Unterschied gar nicht so riesig. Zumindest jetzt in den Tools, die ich benutze. Ne? Ja, da, das stimmt. Die sahen auch sehr ähnlich aus. Hm. Aber wie gesagt, in 10 habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass da noch mal eine Schippe draufgelegt wurde. Und deswegen war es für mich legitim. Ich bin jetzt auch Advanced-Kunde. Das heißt, ich habe jetzt auch Zugriff auf alles ja. tatsächlich. Ich habe im Black Friday jetzt diesen Deals dann auch Deal da auch genutzt. Also ich hm. habe mich sukzessive von Version 6 Elements <lacht> hochgearbeitet auf oh. Version 10 Advanced und jetzt Sollten die Updates ja demnächst auch nicht mehr so teuer sein, wobei ich. Da auch <lacht> abwarten. <lacht> ja, ja, genau, abwarten, was sie da jetzt noch als. Also für mich müssten sie jetzt für Version 11 schon ein echtes Highlight reinbauen, ja. weil sonst gibt es eigentlich keinen Grund. Ja, also ein Überspringen zwischendurch kannst du bei Software oft machen, ne? Ja. Ähm, kommt halt immer drauf an. Manchmal gibt es ja wirklich Funktionen, die die dann implementieren, wo man denkt, boah, genau das äh, ist jetzt der Knaller. Das irgendwie, macht ne? Apple ja sehr gerne. ne? Ja. Ja, das ist wirklich ganz perfide, was die wirklich machen bei Apple. Denn die bauen dann eine neue Funktion ein, sagen wir mal in Logic Version. Wir haben jetzt gerade 7.5 ne? Mhm. und sagen wir mal, du hast noch Version 6 auf deinem alten Apple und dann kommt Version 7 raus. Da ist dann irgendein Highlight Feature drin, sonst was irgendwie. Und dann willst du updaten und dann musst du aber das neue Betriebssystem dafür aufspielen. Also sagen wir, du bist bei OS X 12 und äh, dann sagen die aber ja, äh, dafür brauchst du dann aber wenigstens OS X 13, klammern in dem Zuge dann aber alte Geräte aus, die nicht mehr auf 13 updaten dürfen. Das heißt, wenn du 7, Version 7 Logic haben wollen würdest, ja. musst du neun Rechner haben. <lacht> <lacht> Oder über Umwege, die es auch mittlerweile gibt, ja. äh, das neue Betriebssystem. ich ja mal bei Logic, da musst du ja nie Updates kaufen. Das ist ja total toll. Ja, aber wenn ich mir alle alle zwei Jahre ein Mac kaufen muss. Ja, sagen wir so, <lacht> bei Logic ist es nicht so schlimm. Bei Final Cut, also der, die Schnittsoftware, mit mhm. der ich Videos schneide, ist es tatsächlich äh, jetzt zweimal gewesen, dass ich wirklich ein Betriebssystem-Update machen musste, um die neue Funktion nutzen zu können. Ja, okay. Was eigentlich nicht wirklich plausibel ist, aber nee, wenn ein stabiles System hast das geschenkt. Aber apropos Umziehen, wir sind jetzt knapp zehn Minuten dran und und jetzt gibt es eine kleine Nachricht für alle, die uns bei YouTube auf dem Recording-Blog zuschauen. Das ist jetzt nur eine kleine Information, kleiner Tusch. Wir ziehen nämlich jetzt um. In diesem Moment ist nämlich dieses Video jetzt gleich hier zu Ende bei recording Wenn du den Rest vom Podcast auch noch sehen und hören möchtest, dann zieh bitte jetzt schnell direkt um auf den neuen Kanal DAW Versteher. Podcast, den blende ich hier ein. Kannst du rübergehen, direkt abonnieren, dann verpasst du auch keine weitere Folge. Alle anderen, die uns schon auf dem DRW-Versteher-Podcast-Kanal bei YouTube zuhören, zuschauen oder natürlich bei Spotify und so weiter. Für euch ändert sich rein gar nichts. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle auf dem Recordingblog.de und hoffen, dass wir uns dann gleich weitersehen hier bei dem Kanal. Wir haben noch richtig, heiße Themen. Haben richtig, richtig den, heiße Themen. Den Shit noch zu erzählen, ja. da sehen wir uns gleich. Und jetzt geht's endlich weiter umziehen. Also du hast äh, RX.